Lass uns mal über Emotionen sprechen. Und um genau zu sein, über Emotionen im Business. Denn wenn wir mit Amazon FBA starten, ist es eigentlich offensichtlich, der Fokus sollte darauf liegen, Geld zu verdienen. Und wenn wir Geld verdienen, ist es auch vollkommen fein, natürlich dabei Spaß zu haben. Und das ist auch eigentlich eine natürliche Sache, die sowieso geschieht. Aber was viele oftmals am Anfang versuchen, ist Spaß zu haben und dann dabei vielleicht auch noch Geld zu verdienen. Und dann liegt der Fokus definitiv mehr auf dem Spaß haben, als auf dem Geld verdienen. Und das ist nicht der Weg oder nicht der Grund, warum wir eigentlich ein Business starten sollten. Und es gibt wirklich Unternehmen, oder es gibt Geschäftsarten, Businesses generell, wo du definitiv eine Leidenschaft für brauchst. Bei Amazon FBA ist das aber auf keinen Fall der Fall. Das heißt, angenommen du bist vielleicht ein Zahnarzt oder generell irgendein Arzt oder was auch immer, dann solltest du definitiv das hundertprozentig lieben, auch was du machst. Denn dann in so einem Business bin ich auch davon überzeugt, dass du da deutlich bessere Resultate mit erzielen wirst oder erzielen würdest. Aber wenn wir jetzt vom E-Commerce sprechen oder vom, von Amazon FBA, was natürlich auch noch nur eine Form des E-Commerce ist, dann ist es so, dass Emotionen hier eigentlich überhaupt nichts zur Sache spielen. Weil du brauchst wirklich Emotionen nicht, du brauchst keine Leidenschaft, du brauchst auch erstmal keine sogenannte Passion dafür, um erfolgreich verkaufen zu können, weil das ganze Geschäft vollkommen anonymisiert und vollkommen emotionslos eigentlich abläuft. Natürlich musst du in deine Verkaufstexte etc. Emotionen reinbringen, aber es hat nichts damit zu tun, dass du wirklich bei der Sache immer bei dem Agieren Emotionen mitbringen musst. Weil, wenn ich jetzt ein Zahnarzt bin, natürlich kann ich da nicht ganz emotionslos sitzen und eigentlich keinen Bock darauf haben, was ich mache. Aber beim E-Commerce ist es, wie gesagt, definitiv andersrum. Oder es ist definitiv nicht unbedingt notwendig, dass du, wie gesagt, unbedingt Emotionen mitbringst. Und glaub mir, wenn du mal die ersten 100 Euro, die ersten 500 Euro, die ersten 1000 Euro Umsatz am Tag machst, dann wird auch ganz klar dieser Spaßfaktor mit dazukommen. Das ist ganz normal im Business so, dass mit steigendem Erfolg du auch immer mehr Spaß an der Sache hast. Natürlich hast du mit steigendem Erfolg auch immer mehr Hindernisse, die du überwinden musst. Aber du brauchst nicht in erster Linie wirklich eine Leidenschaft mitzubringen, zu sagen, hey, ich brenne jetzt für dieses Geschäft oder ich brenne jetzt für E-Commerce, um damit Geld zu verdienen. Weil E-Commerce ehrlicherweise eine sehr, sehr... Gute Möglichkeit ist, um einfach anonymisiert zu starten, um einfach generell einfach ein Business mal anzufangen, ohne wirklich großartig viel Formwissen im ersten Schritt mitzubringen, ohne großartig in der Öffentlichkeit zu stehen etc. Und das sind die Gründe, die ja einfach dafür sorgen, dass wir mit so einem Business sehr, sehr ähm, simpel starten können, ohne jetzt unsere Passion zu haben. Und einer der häufigsten Fehler, die ich sehe, ist, dass diese Leidenschaft in vor allem zwei Bereiche mitgebracht wird. Und auf der einen Seite ist es die Produktrecherche selber im Bereich Amazon FBA. Denn hier ist es so, dass oftmals Leute hergehen und sagen, hey, ich habe letztendlich gerade unbedingt ähm, eine Leidenschaft für Angelprodukte, deswegen muss ich jetzt auch irgendwas im Bereich Angeln auf Amazon bringen und irgendwas da verkaufen. Und dann wird eher diese Emotion in den Vordergrund gerückt und es wird weniger darauf geachtet, wie gut oder profitabel denn wirklich diese Produkte sind. Das heißt, im ersten Schritt vor allem bei der Recherche, da ist es wahrscheinlich einer der Hauptgründe, solltest du definitiv nur nach Zahlen, Daten, Fakten vorgehen, und deine Emotionen vollkommen außen vor lassen erstmal und dann entscheiden, okay, ist das Produkt wirklich eins, was ich vertreten kann, das ist natürlich ganz klar, es soll vertretbar sein, aber es muss definitiv kein Produkt sein und es sollte besser ehrlicherweise auch kein Produkt sein, was jetzt genau deine Leidenschaft widerspiegelt, weil dieser, diese Schnittmenge von deiner Leidenschaft zu profitablen Produkten, die muss nicht immer unbedingt hoch sein. Deswegen ähm, zwänge dich da nicht selber ein und versuch diese 1% an Produkten zu finden, die da reinpassen, geh einfach her, fange mit einem Produkt an, was erstmal generell läuft, mach die ersten Umsätze, die ersten Gewinne damit und dann wird diese Leidenschaft ganz klar von alleine danach kommen. Und der zweite Punkt, wo die meisten Leute ehrlicherweise im Bereich Amazon FBA ihre Leidenschaft mit reinbringt, ist das ganze Thema Marketing. Und hier fließen auch oftmals die eigenen Emotionen rein. Ja, so würde ich darauf anspringen, so würde ich das bestimmt kaufen etc. Und Das ist genau der gleiche Fehler wie beim Produkt. Ich würde das Produkt kaufen. Ehrlicherweise interessiert sich keiner für dich in dem Moment, sondern du musst rausschauen, wie sich die Masse darauf oder wie die Masse darauf reagiert. Und deswegen musst du halt gucken, dass du wirklich generelle marketingpsychologische Dinge verstehst und generell verstehst, okay, worauf springt denn eine größere Zielgruppe an und nicht nur ein kleiner Teil von Menschen, der vielleicht genauso denkt wie ich gerade, weil wahrscheinlich denken relativ wenig Menschen zu dem Produkt genauso wie du dazu denkst. Und das sind eigentlich die beiden Hauptpunkte, wo Emotionen ja, dir vielleicht das Business versauen können, sage ich mal, und dann äh, hast du definitiv keinen Spaß dabei, wenn dein Business nicht läuft. Du kannst die tollste Angelroute verkaufen, wenn du ein leidenschaftlicher Angler bist, wenn du damit keinen äh, wirklichen hast. Erfolg erzielst, wird es definitiv dir auch keinen Spaß machen und deswegen geh lieber den anderen Weg und der Spaß wird automatisch dazukommen. Also an sich, wie gesagt, du brauchst keine Passion, du brauchst keine Leidenschaft, du musst nicht irgendwie mit Herzblut irgendwie äh, bei, der, bei der Produktauswahl dabei sein etc. Nein, mach das Ganze einfach rational, mach das Ganze datenbasiert und dann wirst du definitiv mehr Spaß bei der Sache haben. Das ist definitiv auch der Weg, der dich langfristig am erfolgreichsten machen wird. Also, Passion ist definitiv Bullshit im E-Commerce, haben wir jetzt oft genug darüber gesprochen. Ich hoffe, das hast du für dich auch so mit aufgenommen und ich hoffe, dass du die Punkte bei dir auch wirklich so mit in dein Daily Doing mit einfließen lässt, wenn du darüber überlegst oder nachdenkst gerade vielleicht ein Amazon Business zu starten. Oder wenn du gerade irgendwie bei der Recherche bist oder vielleicht auch sogar gerade ein bisschen fortgeschrittener, vielleicht im Marketingprozess, dann beachte die Dinge nochmal und reflektiere dich da selber nochmal. Und wenn du vielleicht gerade auch an einem Punkt bist, wo du vielleicht darüber nachdenkst zu starten, wo du ja, dir generell ein eigenes Amazon- oder Online-Business aufbauen möchtest, dann melde dich doch einfach mal gerne bei uns. Du findest den Link in den Kommentaren hier. Da können wir einfach mal ein kurzes Erstgespräch führen, um ganz emotionslos herauszufinden, was für dich denn wirklich der beste Weg ist, was für dich denn die richtige Strategie ist, die dich zu deinen persönlichen Zielen bringt. Und wenn das, wie gesagt, für dich interessant ist, dann klick einfach mal auf den Link, buch den Termin und dann hören wir uns vielleicht auch schon bald. Genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, du konntest die eine oder andere Sache rausnehmen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass dem Video doch einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns bald schon wieder beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.